Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse. Und ich, James. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Ja, das sind wir. Geht lieber auf und bekämpft uns nicht. Miaut, ganz genau.